Herzlich Willkommen zum Qigong für die Augen, eine von vielleicht vielen Methoden, die der Gesundheit der Augen dienen, die Sehkraft fördern können und eventuell auch schon vorhandene Beeinträchtigungen lindern können. Das Augen-Qigong basiert auf mehreren Faktoren. Das eine ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Nacken-Schultermuskulatur möglichst entspannt ist. Im Alltag geschieht es sehr schnell, dass wir die Schultern hochziehen, dass Verspannungen auftreten. Und ich kenne kaum jemanden über 30 oder eigentlich schon noch jünger, der wirklich freie äh, Schultern, freien Nackenbereich hat. Das Einfachste, das kennen wir alle, ist das Schulterrollen. Wir beginnen gleich mal mit beiden Schultern, rollen sie wohlig von vorne nach oben und lassen sie nach hinten wieder sinken. Wir können uns auch vorstellen, dass die Schulterblätter sich berühren oder sich berühren möchten. Man kann mit kräftigen Einatmen die Schultern einmal nach oben ziehen und wieder fallen lassen. Und nochmal. Wir können die Hände wieder entspannt ablegen und den Kopf einige Male kreisen lassen. und richten, das kann man natürlich mehrfach wiederholen. Eine weitere Möglichkeit ist auch, den Blick weit nach rechts zu schicken, den Kopf zu drehen, zur Mitte zu kommen und nochmal nach links zu schauen. Es gibt unzählige Möglichkeiten und viele davon sind auch bekannt, um das Gebiet von Schulter und Nacken zu lockern. Lockern, also die erste Maßnahme, wenn ich für die Augen beginnen möchten. Je nach Zeit, die ich zur Verfügung habe, beginnt dann eine Entspannung. Die einfachste Entspannung ist das Ruhen der Hände auf dem Unterbauch zum Beispiel, gerne auch auf dem Bauchnabel und beobachten, wie der Atem kommt und geht. Einatmen, es ist ein nach vorne Wölben der Bauchdecke. Ausatmend. Geht sie leicht zurück. Dieses Atmen kann ich begleiten mit dem Satz, ich atme ein, ich atme aus. Oder ich zähle die Atemzüge. Diese Übung wirkt eher beruhigend, ist daher auch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel vor einer schwierigen Situation stehe, ein Gespräch habe, das mir kein so gutes Gefühl bereitet, eine schwierige Besprechung oder auch vielleicht nachdem ich mich über etwas geärgert habe, um wieder zu meiner Mitte zurückzufinden. Des Weiteren können wir die Hände warm reiben und den Nacken massieren. Hier gibt es einen Punkt, der wird genannt auch Treffpunkt aller Strapazen, befindet sich am Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule. Hier stauen sich oftmals die Energien, das kennt jeder. Schön massieren und dadurch das Gebiet etwas locker lassen. Die Nieren haben eine wichtige Funktion für den ganzen Körper, deshalb reiben wir das Gebiet der Nieren. Sie bewahren die angeborene Energie des Menschen. Je älter wir werden, desto häufiger sollten wir. Die Nieren reiben, man kann die Hände auch einen Augenblick dort ruhen lassen und anschließend nochmals reiben. Die erste und einfachste Möglichkeit, den Augen wirklich Gutes zu tun, außer eben zu entspannen, die Schultern locker zu lassen, ist das sogenannte Palmieren. Dabei reiben wir die Hände warm und legen sie übereinander auf die Augen, die Hände sind leicht gerundet, die Augen bedeckt, Achtung, Schultern nicht hochziehen, sondern locker lassen. Man kann die Ellbogen jetzt auf einen Tisch abstützen, wenn kein Tisch vorhanden ist, einfach die Ellbogen auf die Knie stützen. Wichtig ist jetzt, dass wir den Nacken, Schultern, auch den Rücken immer mehr entspannen. Dieses Palmieren sollten wir auch praktizieren, wenn wir eine Art Augenheilgymnastik durchgeführt haben, die für die Augenmuskeln etwas anstrengend war. Und diese dieser Übung entspannen wir nicht nur den Nacken, den Kopf, sondern auch die Augenmuskulatur. Damit erfrischen wir die Augen, langsam wieder herauskommen. Eine einfache Übung zum Trainieren der Augenmuskulatur, die oftmals versteift und verkümmert ist, durch ständiges gerade Geradeausgucken auf den Bildschirm oder auf ein Buch, eine Zeitung, im Alltag, gewöhnen wir uns an, zu sehr nur geradeaus zu gucken. Dabei haben die Augen viel mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und es gibt eine ganz einfache Methode, das ist wie ein chinesisches Schriftzeichen bei einer von oben nach unten, von links nach rechts und diagonal in beide Richtungen bewegen wir die Augen. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach links oben, rechts unten, nach rechts oben und links unten. Dann können wir auch noch einen großen Kreis mit den Augen malen. Wir schauen nach oben und unten. Wir drehen, verdrehen die Augen, so als wären wir etwas genervt. Machen daraus eine Gymnastik und drehen in die andere Richtung. Je nachdem, wie häufig wir das geübt und wiederholt haben, es ist es jetzt sinnvoll, die Augen nochmals zu entspannen. Das können wir auch ohne Aufstützung machen. Einfach wieder bedecken. Wir achten auf lockere Schultern. Die Schulterblätter scheinen immer weiter nach unten zu sinken. Dann lösen wir die Hände wieder. Und gehen zur nächsten Übung. Hierbei geht es darum, dass wir die Augen trainieren, weit und fern zu schauen. Einen Finger nehmen wir relativ dicht vor die Nase, der zweite Finger dahinter. Jetzt schaue ich auf den vorderen Finger und versuche ihn scharf zu stellen. Der hintere sollte doppelt erscheinen und der vordere im Fingertor des hinteren Fingers. Dann wechsle ich den Blick und schaue auf den hinteren Finger und der vordere erscheint doppelt und ist der hintere ist im Fingertor des vorderen. Das kann man einige mal wiederholen, mal auf den vorderen, mal auf den hinteren Finger schauen. Auch diese Übung strengt die Augenmuskulatur an und dann wieder hinterher kräftig reiben und die Augen ausruhen lassen. Da gibt es viele Punkte zur Massage, die um die Augen herum angesiedelt sind. Es gibt auch an anderen Stellen des Körpers Punkte, die für die Augengesundheit sind. Wir beschränken uns auf einige. Wichtig bei Massage der Augeninnenwinkel, die Hände sollten sauber sein. Wir massieren die Augeninnenwinkel in beide Richtungen. Der Druck geht leicht Richtung Nase. Wir nehmen den mittleren, ungefähr die Mitte der Augenbraue, massieren mit den Daumen den Innenrand der Augenhöhle in beide Richtungen. Dann nehmen wir die Finger nach außen, am Ende der Augenbraue der Zeigefinger, der Mittelfinger und schräg drunter der Zeigefinger. Und wir massieren diese Punkte. Auch in beide Richtungen. Oder wir kneten die Augenbrauen von innen nach außen. Oder klopfen mit den Fingerkuppen um das Gebiet der Augen herum. Vielen Dank.